Bis zum Aktionsende am 30.09.2013 haben Kunden mehr als 4000 Bewertungen abgegeben und ihrer Bank zu einem der Banking-Check-Awards verholfen. Ich glaube, eine große Innovation ist sicherlich, über alle Kanäle erreichbar zu sein. Der Platz 1 für das beste Tagesgeldkonto 2013 geht an die Renault Bank direkt. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank. Und von rechts kommt dann auch schon der Preis. Wenn Sie vielleicht sich vielleicht einmal hier vorstellen, dann können wir gleich auch noch ein schönes Foto machen. Genau, vielleicht sage ich noch ein paar Worte dazu. Äh, die Renobank direkt, ja vor einem knappen halben Jahr erst gestartet, mit einer Gesamtbewertung von 5,8 von 6. Äh, beim Tagesgeld konnte sie den ersten Platz erzielen. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, und wir kommen jetzt gleich direkt danach im Anschluss und Sie werden sich vielleicht wundern, warum, aber wir kommen jetzt gleich zum ersten Platz für die beste Direktbank und zwar folgt jetzt die Auflösung, denn dieser Preis geht an die Renobank direkt und ich darf noch mal Herrn Hane nach vorne bitten. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke nochmal. <lacht> ja, mich außerordentlich. Möchten Sie ganz kurz dazu etwas sagen? Ja, kann ich machen, genau. Also, die Renault Bank ähm, wieder 5,9 von 6 Punkten. Hervorragendes Ergebnis, hat sehr viele Bewertungen eingesammelt und äh, ich beglückwünsche Sie recht herzlich. Vielen Dank. In Klammern muss ich noch mal kurz dazufügen, es ist jetzt eine Ausnahme, die wir gemacht haben. Also wir haben jetzt quasi sozusagen Herrn Hane vorgezogen. Denn Herr Hane hat noch einen sehr langen Weg vor sich und muss, glaube ich, leider ein bisschen früher uns verlassen heute. Den Geburtstag meiner Tochter morgen früh. Der muss natürlich gebührend vorbereitet werden. Dafür wünschen wir ihm eine gute Heimreise.